Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ich bin wieder oben. Ich glaube, das war der richtige Weg. Auf jeden Fall, wenn das einen Schalter hat. Ah. Manda, die Tür. Pass auf, während ich nachschaue wegen leichte Aufgabe. Ich sagte doch, wir hätten nicht kommen dürfen. Wenn ich etwas höre, renne ich zum nächsten Wachposten. So war mir Gott helfe. Ansage. Macht halt wirklich. Komme ich von da aus ins Wasser? Ich glaube, ich muss von der anderen Seite rein. Ob ich Wurfmesser? Wieso kann ich keine Wurfmesser benutzen? Ich habe zehn Stück davon. Mit, mit Wurfmessern könnte ich den einfach nachjagen. Nachjagen, meine Fresse. Nachjagen, wenn er wegrennen will. Lachu, da ist er, auf ihn! Lachu! Oh nein, Freundchen! Der Typ draußen ist einfach dumm. Alright. Da liegt ein bisschen Blüter. Aber da wird schon nicht auffallen. Immer noch kein Zugriff auf meine Wurfmesser. Fuck. Renn... Der bleibt er ja stehen, wenn ich verkacke. Toll. Apropos verkacken. Muss einen finden, er mich tötet. der bleibt stehen. Ich wollte es nur auf der Map gerade zeigen, dass er sich nicht bewegt. Ach, fuck off. Ja, klar, nicht ich danach nicht dumm. Ah ne, war sogar richtig. Ja, ich habe es gecheckt. Na du? Lass mich Fuck. Und jetzt? Ja. Ich glaube, ich bin Ah, glaubst du das? Hi. Ich wusste genau, dass es das passiert. Ist so obvious. Ich Frage mich, ob ich ihn überhaupt erreichen könnte, egal wie ich es mache. Wahrscheinlich haben sie mir deswegen die, äh, die Wurfmesser blockiert. Jetzt bist du trotzdem tot. Toll. Fuck. Er lebt noch. Er lebt noch. Er ist noch nicht ganz tot. Er blinkt. Ich hol gleich das Kabel hinten hinterm Fernseher vor. Ah, da war es. Ich lasse mal kurz die Katzen laufen in der Zeit. Gucken, dass mein Herz nicht rausfällt. Und nach da hinten. Da ist das Kabel. Ah. Und der LED. Ja, das haben die sicher nicht gehört. Das ist alles komplett unauffällig gewesen. Et Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, Descendat Supervos et Mania Semper. Grazie, Padre. Bernardo, alles da: Schwerter, Knüttel, Äxte, Rüstung, Bögen. Unseren Leuten wird nichts fehlen. Das Geschenk. Ist wohl die Zustimmung des Papstes. Er gab der Aktion seinen Segen. Solange niemand getötet wird. Für den Duomo morgen früh ist alles bereit, Signore. Der Köder ist gelegt, auch wenn es nicht leicht war. Sein dummer Bruder ändert ständig die Pläne. Sie. Wir müssen aufpassen, damit Giuliano morgen auch aufsteht, um in die Kirche zu gehen. <lacht> Was ist denn, Jacopo? Glaubt ihr, dass sie etwas ahnen? Unmöglich. Die Medici sind zu arrogant oder zu dumm, um etwas zu merken. Wahrscheinlich beides. <lacht> Unterschätze unsere Feinde nicht, Francesco. Oder hast du schon vergessen, wie dein Sohn umgebracht wurde? Dieses Mal gibt es keine Überraschungen, Maestro. Ihr habt mein Wort. Sehr gut. Ich sollte dann los. Ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich nach Rom zurückkehre. Meine Herren... Morgen scheint eine neue Sonne über Florenz. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge, Möge der, Vater der Vater des Verstehens uns leiten. Alles klar. Morgen gibt's Party. Sieh dir die Statue an. Sie ist identisch mit der in der Villa Auditore. Du hast wohl eines der Assassinengräber gefunden, von denen Ezios Onkel sprach. Naja, ah guck mal, an, der Perser. Da wir nun den Eingang kennen, markiere ich die Orte mit Gräbern in der Datenbank. das ist der Ausgang dann. Hm, den Ausgang finden. Hm, könnte schwer werden. Ich nehme mal ein bisschen Cash mit hier. <lacht> Bilder sind nichts mehr wert. Ich frage mich halt, wieso die ganzen Assassinen in Italien begraben wurden. Von Ägypten, Persien und so weiter. Oder ob das einfach nur Grabstätten zum Gedenken von ihnen sind. Aber irgendwie macht das auch keinen Sinn. Wurden die alle von Ezio, äh, von Altair hergerufen, um... Zusammen etwas zu machen, aber das passt doch von den Zeiten her auch nicht, wann die gelebt haben, oder? Ich meine, Kleopatra war ein bisschen früher als Genghis Khan, Und ganz ein bisschen. Ich weiß wo und wann ich francesco finde aber was ist denn ich habe etwas gehört sie haben waffen genug für ein ganzes bataillon sogar der papst unterstützt sie das ist typisch für sixtus aber was zur hölle planen sie ich konnte nichts genaues verstehen aber es geht um die medici und es beginnt morgen früh am duomo die medici gehen dort alle zur sonntagsmesse Gemeinsam mit fast ganz Florenz. Sie werden es genau während des Hochamtes tun. Doch das gibt mir die Gelegenheit, in der Masse unterzutauchen, nah ranzukommen und alles aufzuhalten. Wenn Sie Erfolg haben, wenn wir Lorenzo verlieren und Florenz an die Pazzi fällt. So weit wird es nicht kommen. Ich verspreche es. Ich hoffe, ihr behaltet Recht. Hoffe ich auch. So, hier ist noch ein Assassinengrab. Hier ist noch eine Schriftrolle. Und hier haben wir ganz viele Aussichtspunkte für uns. Auf dieses ganz große Schiff lohnt es sich, glaube ich, nicht zu so gehen. Ja, okay, die kleinen haben auch nicht. rauskommt. Na. Ist cool, dass es geht, aber naja. Äh, ja, stimmt. Der alte, äh, alte Er konnte nicht schwimmen. Der schon. Jetzt sieht man das auch mal. Äh, die Frage ist jetzt, was ist auf diesem Schiff, ob hier noch was drauf ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nur Deko. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen ähnlich, ähm, Recycelt wurde, wie das von. also ich mit Alter ihr jemanden töten musste, diesen Verrückten, der einfach angefangen hat, Heilige zu töten, weil er durchdreht. Ich habe 7K, ich kann mir was kaufen. Fabro. Nehmen wir mal zuerst gucken, was ich kaufen kann. Oh, das ist alles so teuer. Schutz ist mir egal. Wichtig wäre mal Schaden. Aber den Totschläger finde ich doof. Ich will keine Hämmer haben. Der Maischuss wäre halt geil, weil er Tempo hat. Ich nehme mir trotzdem das allzyrische Schwert. Hier ja, sowas wäre halt cool. Stilett das ist das eigentlich ganz schnieke. Jetzt mal gucken, wenn ich noch was reparieren muss. So, kurz nochmal. Ich würde eigentlich gerne mit dir quatschen, Junge. Okay, dann mach ich kurz. So. Na, ja, muss ich immer noch reparieren. Okay. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, ich behalte eigentlich ziemlich viel vom Geld für... Oder eigentlich alles am Anfang für die Villa. Die Wachen, die bringen dich nicht sofort um, wenn du in sie reinhübst. Dankeschön. Sie haben so viel gelernt, was scheiße war im ersten Teil. Das ist einfach Gold wert. Das sage ich dir nicht. Ha, noob. Schöner Adler. Das sieht echt schön aus. Obwohl, ich glaube, das war eine der der gefangen hat. Tada! Okay, ich mach kurz die Aussichtspunkte hier drüben. Ein bisschen. Vielleicht finde ich noch was Gescheites dabei. Wo bin ich denn jetzt? Am Süd... äh, am Westtor, ne? Ja. Westtor von Florenz. Können kurz zur Villa gehen, Cash einpacken und was kaufen. Für 100 Fiori komme ich überall hin. Ist egal, wie weit ich reise, es kostet immer 100. Ah ja, genau. Ähm, die Rüstung kann zerbrechen, dann sind meine Life nicht mehr voll heilbar. Äh, wenn ich Schaden kriege und meinen Kreis, also mein vier oben, ist nur leer weiß. also... Weiß mit dem schwarzen Fick in der Mitte. Dann heißt es, dass es sich über Zeit wieder heilt, sobald ich keinen Schaden kriege. Erst wenn es komplett schwarz ist, das heißt es, dass ich einen Heiltrank nehmen muss dafür. Und dem Rot heißt, dass ich die Rüstung so weit beschädigt habe, dass ich das nicht mehr kriege. Kann auch passieren. Ist das hier auf dem Balkon? Nein. Dann ist es im Haus drin. Toll, ich dachte, ich habe alle im Haus. Ähm, kurz das hier nehmen. Na du? Ja, bitte. Raus, oh, einfach mal reinhauen. Die Rabatt sind mir eigentlich egal. Wie geht es wirklich nur darum, die Stadt wertvoller zu machen. Wow. Alles andere ignoriere ich jetzt vorerst mal. Wobei die Statuen könnte ich kurz machen, wenn ich hier bin. Gehst du da bitte runter? Dankeschön. Ja, komm, wir machen kurz die Statuen, weil die gehen viel. Moment. Ich meine Map auf. Ähm, das wäre Monte... Regioni. Statue. Statue als Map. Hier. Ich finde es immer schön, wie zuerst mal... Was ähm, kommt mit... Hotel, weil es diesen ja echt gibt. Okay, also. Eine haben wir ja gefunden bis jetzt. Die Nummer. Aber nee, warte mal, die finde ich ja erst, wenn ich ausgebaut habe. Ich, Depp, die kann ich jetzt noch nicht machen. Entschuldigung. Sorry für die Zeit. Ich musste mir auch schon. Ich habe so viel verkauft, dass ich 10 habe. Und dann musste ich mir hier in der Stadt mit diesen Billo-Klau-Preisen äh, so viel zusammenklauen, dass ich wieder auf 100 komme. War ziemlich dämlich. Am Westtor war ich, da muss ich noch fertig alles untersuchen. Also die Aussichtspunkte. Genau, und das wird recht explodieren mit der Rüstung, äh, das links hier steht mit der maximalen Gesundheit. Da werde ich schon ein bisschen was investieren später. Ich habe jetzt nur mal ein Base geholt, dass ich eine Waffe habe, die Damage macht. Und Tempo hat, Stilett. Und jetzt wird gespart. Dankeschön. Seht ihr, das habe ich gemeint jetzt mal. Ich habe im 1 gesagt, dass man im 2 nicht mehr die ganze Zeit nur beleidigt wird. Es gibt hier auch Leute, die das cool finden. Nicht einfach nur sagen, boah, was bist du für eine Flachpfeife. Ich hoffe, du stirbst und wenn du stirbst, dann helfe ich dir nicht. Und jo. Hier hast du das nicht, hier hast du, also hast du auch, aber hier hast du weniger davon. Und du hast auch Leute, die sagen, boah, das ist cool, das will ich auch können. oder. Eben diesen cool, aber gewagt. Und Ja, jo, es ist gewagt. Wenn was passiert, bin ich am Arsch. Logisch. Aber ich denke mir auch nicht, wenn irgendwie mal so rumklettert, so, boah, ich hoffe, der stirbt. Alter, was will der da oben? Um? Denke ich so, boah, schon cool. Würde ich aber nicht machen. <lacht> Gibt es denn echt auch genug davon? Also, ähm, die haben eine coole seite Wow! Die habe ich im Hotel auch nicht abgeliefert, also in Monteregioni. Monteregioni, wie auch immer. Ah, falsch, falsch, falsch, falsch. So. Warte mal. Steak! Boah, das Tempo macht noch nicht so viel aus hier. Und dieser Bitch Slapper. Ich nehme wieder die große Waffe. Das Auto-Aiming ist auch angenehmer gemacht. Gehst du jetzt endlich? Ja, ich raub die nicht mal aus. Ich finde das ein cooles Gimmick, aber... Ne. Auf Zeit hinaus lohnt es sich das einfach nicht. Weil diese 4-5 Gold, die ich kriege, ich würde jetzt hier draußen vielleicht 25 Gold zusammenkriegen, wenn es hoch ist. Wieso? Ach, Scheiße. Doch, ich geh weg. Ciao. Ich muss hier auch weg, ganz schnell. Ich weiß nicht mal, wie ich da hochkomme. Fuck. Ja, in diesem Radius ist man einfach zu gefährlich, offensichtlich. Leider. Ich habe es probiert, ist hat nicht geklappt. Ich merke einfach momentan noch, wie mich dieses Spiel viel weniger abfuckt als der erste Teil, weil es so viel weniger Sachen gibt, die einfach sinnlos unnötig sind und unnötig schwer teilweise auch. Alter, wie viele Steine da fliegen! What the fuck? Ich muss hier unbedingt weg. Schnell! Er uns! da ist er! Ich bin sicher! Hier kommst du niemals! Dazu, Faschin, da! Das sind viel zu viele Gegner wieder. What the fuck? Das ist doch abartig. Im Radius, das bringt nichts, wenn ich mich da im Dach verstecke. Sorry. Lauf, Lauf, Lauf, Lauf, Lauf. Okay. Äh, weil, wenn ich mich nicht verstecke, kann es sein, dass die mich auch außerhalb des Radius sehen, leider. Als Maul. Keine Geld. Man kann es ja probieren, ne? Flachpfeife. Ah, hier gibt es einen versteckten Ort. Okay. Hier gibt es also ein Grab. Das ist gut zu wissen. Und wahrscheinlich ist das einfach nur, weil es... Ähm, ...noch nicht vom Aussichtspunkt freigedeckt wurde. noch nicht sichtbar. Wahrscheinlich bedeutet es das. Ich würde sehr gerne diesen Aussichtspunkt schnell mit euch diesen äh, diesen dieses Grab machen, aber zeitlich die brauchen immer ein bisschen Zeit. Ich muss aber kurz auf Klo, ich gehe kurz und dann gehen wir an dieses Grab. Und dann wäre es das, glaube ich, für heute sogar. Wahrscheinlich vielleicht mal schauen, wie schnell das geht. Also, ich bin gleich wieder zurück. So, da bin ich auch schon wieder. Also, ihr habt keine Ahnung, wie lang es war. Kunst <lacht> des Editierens. Also, wir nehmen uns dieses Grab heute vor. Jetzt, ich dachte, da ist ein Grab. Ein verstecktes Assassinen-Grab. Scheiße, Moment. Wird mir das auf der Map nicht angezeigt? Ich mich gerade, ob ich in den Tempel rein muss jetzt. <lacht> Eigentlich nicht, ne? Doch. Doch, da ist es. So kann ich das nicht... kann dieses Grab noch nicht öffnen. Ach, fuck off. Die sind immer noch genau gleich mühsam. Dieses Grab bleibt mir noch verschlossen. Okay. <lacht> Interessant, Entschuldigung. Interessant, dass ich da nicht reinkomme, ehrlich ich gesagt. Oder war ich schon im falschen Gebäude jetzt? Das kann auch sein, aber eigentlich ist ja das ein Gebäude hier. Warte mal kurz, ich gucke nur mal kurz. Eigentlich war der Aussichtspunkt ja da vorne. Komm, da beim Herold. Ah, die, die Map ist mühsam. Die kann ich alle ausblenden momentan. Ja, ah, das ist Leonardo. Da war ein Aussichtspunkt. Ich brauche halt nicht alles, aber egal. Ich lass mal an. Ähm, ne, eigentlich müsste es das da unten sein. Aber das das habe ich schon erledigt. Deswegen wird das so angezeigt. Das erklärt einiges. Ich glaube ich zumindest. Ich glaube, das war das, was ich schon erledigt habe. muss ich nur irgendwie nach da hinten kommen. <lacht> Wo? Da ist ein Dieb. Irgendwo ist ein Dieb. Da unten, da unten ist ein Taschendieb. Er mir 500 gegeben. Aber ich kann den nicht mehr ausrauben, okay. Ja gut. Ich glaube statt fangen könnte ich den auch töten, dann würde ich die 500 auch bekommen. Aber mehr ist das, hat er eh nicht. Aber so wie es aussieht. Wusste nicht, ich dachte der hat immer noch was zur Seite extra. Ah okay. Aber cool. 500 bekommen für nichts. Also für wirklich für nichts tun. Sorry, wir werden ein bisschen Map äh, durchforsten machen heute eher. Falls ihr das noch nicht gemerkt habt in der ersten halben Stunde. Ich probiere mal ein bisschen abzuwechseln mit Story und äh, Mapping. Dass wir halt nicht nur Story haben, aber nicht nur Sidequests. Wenn ich sehe, dass du Unruhe stiftest, knöpfe ich dich mir vor. Darauf alle für deine Können. Komm? Jawohl. Ah, ja, ich muss ja beleidigen. Ich hasse diese Momente der Spielkosten. Kommt und holt mich! Oh, Man ich bin schon <lacht> Kann ich so beschleunigen. Seid ja, nicht schüchtern! Ich muss mir einfach nur stärkere Waffen holen. Weil das momentan geht einfach noch viel zu lange. Oh nein, da kommen noch mehr. Halleluja. Es tut mir leid. Ja, ich muss gucken, dass ich eine stärkere Waffe kriege später, Mann. Ah nein, das draußen ist eine Wache um die Ecke. Die wird mich natürlich sehen, wenn ich rauskomme. Aber wir gehen noch kurz dahin. Und dann dahin. Ja, komm, wir machen das Assassinen-Grabhäuser. Wenn ich's schon da hab. Basilica de San Lorenzo. Da ist was versteckt, hab ich gehört. Ich weiß aber nicht wo. Doch, da hinten glitzert's. Das sieht aus wie dieser Affe aus. Ähm, also aus Yu-Gi-Oh! klar, aber. Ist das Peru? Wo diese komischen Zeichen am Boden liegen? Erst gepflückt von einem Baum, der von einer Schlange bewacht wurde, bewirken seine Kräfte Wunder. Dann, abgenutzt von der Zeit, auseinandergerissen unter einem roten Meer versteckt, Erneuerer der Zeit. Was soll das bedeuten? Er ist gepflügt von einem Baum, der von einer Schlange bewacht wird. Bewirken seine Kräfte Wunder. Abgenutzt von der Zeit. Auseinandergerissen. Und unter einem roten Meer versteckt. Erneuerer der Zeit. Erneuerer der Zeit. Ich probiere es einfach mal. Wenn es nicht klappt, gucke ich wieder nach. Nein. Okay. Ich dachte, vielleicht kann ich da was hinein interpretieren, das nicht passt. The Peace of Eden. Das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Da. Also anscheinend sind es die oberen drei. Und dann der. SPQR. Ah, ich muss ein anderes Bild suchen, das war das. Das Kreuz der Templer. Sie namen es. Sie namen es. Was ist das? Ein Tuch. Ah, ein Tuch. Der Edensplitter 34 von Jesus. So, wir spielen mal ab. Einfach, ich nicht, wie weit wir sind. Adam und Eva, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe natürlich, als ich das zum ersten Mal gespielt habe und gesehen habe, ein bisschen rumgeguckt mit Erklärungen. Und ähm, das, was eigentlich die meisten am logischsten fanden, war, dass Adam und Eva vor der ersten Zivilisation flüchten. Was ich eine sehr interessante Interpretation finde. Ähm, aber mehr habe ich noch nicht freigeschaltet. Jetzt gerade. Wo ist denn? Hier oben. Also dass Adam und Eva halt da sind und äh, aus dem Paradies flüchten. Also nicht aus dem Paradies, aus, dem, aus der Zivilisation aus also dem Grund. Ich kann natürlich die Gräber auch Schluss machen, wenn ihr wollt. Hä, wieso bin ich jetzt gestorben? Habe ich durch diesen Sturz so viel Damage genommen, ernsthaft? Aber ich würde gern die Rüstung eigentlich schon in-game nutzen können, weil dann bringt sie mir noch was. Wenn ich sie erst nach dem Endgame hole, dann ist sie useless. Sorry. Zu Weil du mich nicht erwischt. Gut, damit du beredest. Na, Jungs. Okay, die Gräber sind eigentlich recht interessant, aber teilweise nicht wirklich gut versteckt. Geht mal her. Ah, fuck, den habe ich nicht erwischt. Finde ich voll mühsam, die Sänger. Aber nicht so mühsam wie die ersten. Die Behinderten. Die waren unschlagbar mühsam. Merkt man's? Ich werde nicht gesucht. <lacht> die Wachen drehen sich nicht sofort um, wenn ich komme. Ja, oh, fällt nicht auf, so neben drei Wachen. Da hätte ich mir zumal eben gewünscht, dass man das ein bisschen besser versteckt. Irgendwie. Das ist mega offensichtlich. Macht ja keinen Sinn, dass es das nie jemand gecheckt hat bis jetzt. Ah gut, cool, ich kann Waffen aufnehmen. Ich glaube, mache ich nie, aber könnte ich. Ich könnte auch mit einem Hammer oder so rumlaufen, aber ich finde, das Schwert ist einfach die Waffe. Ein deutsches Secondary, aber naja, hm. lieber ein Schwert. Sorry, ich hoffe, das haben ich nicht gehört, aber passt. Ähm, also. Bitte. Haltet euch von den Kunstwerken an den Wänden fern. Und wenn deine Männer den Dom bemalen, dürfen sie die heiligen Reliquien in der Lanterne nicht stören. Das sind die wichtigsten Artefakte unserer Kirche. Ja, ja, Padre. Passt ihr auf, dass ihr uns die komplette Summe für die Arbeit bezahlt. So ein Zufall, dass dein Gerüst steht. Ohne Gerüst würden wir nie hochkommen. Die Mechanik ist schon cool, aber naja. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, wir kommen da hoch. Dankeschön. Das war nicht Uncharted, die so offensichtlich war. Ich glaube, das war wirklich Prince of Persia. Die, die sind immer so... Da ist der Weg, da musst du hin. Ja, das war Prince of Persia. Prince of Persia. Also... Ich habe ich hab das beim 1 schon gesagt, das ist so Fun Fact immer Nummer 1, weil es um Assassin's Creed geht. So, Ja, kommt vom Prince of Persia. Ja, ich weiß, dankeschön. <lacht> Sorry. Äh, und ich sage es trotzdem jedes einzelne Mal, als ob ich auch so ein Fact-Ding dazu mache. <lacht> ne, aber auf jeden Fall. Da hatten sie das auch, du kommst in den Raum rein und so, dann zeigt dir, da ich, da Treppe, da ist eine Wand und da ist der Ausgang in den nächsten Raum. Fuck. Genau, von da kommt das auch. Ich hätte doch nach rechts müssen, glaube ich. Ja, seht ihr jetzt? Ich hatte oben beim Vier einen weißen einen schwarzen Punkt in der Mitte. Das heißt, mir hat da ein Viertel-Leben gefehlt, glaube ich. Ich glaube, es gibt... Oh fuck, ich habe einen Sticky-Key. Also ein Sticky-Sticky-Stick. Äh, geil, geiler. Ne? Einen klebrigen Stick. Steuerungsknopf. Na, wo geht's jetzt hin? Darauf und darüber. Checkpoint! Boah, das war knapp, ne? Genau, die Checkpoint-Systems. Sehr gut. Genau, wie ihr seht, dass man sogar Checkpoints einbaut. Mehr als einen, übrigens. Äh, sagt eigentlich ziemlich viel über die Länge von diesen Tempeln, teilweise aus. Oder wegen so Bullshit. Fuck, ich habe nur noch eine Medizin. Ich muss mega auffassen. Momentan hält mich die Medizin noch voll, weil ich habe elf Leben. Also ich glaube Medizin halt zehn. Und ich habe noch nicht viele Leben. Ich würde es persönlich nicht sagen, dass ich viele Leben habe im Vergleich. Zu was ich sonst habe, wenn ich das spiele. Auch im ersten Teil hatten wir, glaube ich, ein 20er Stack oder so. Aber wir sind ja noch am Anfang. Relativ. Fünf Stunden drin oder so. Ja und jetzt. Da komme ich nicht rüber. Da. Zack, zack, zack und hoch. Irgendwie genieße ich, dass das nicht so geschnitten ist wie beim 1. Ich habe es noch nicht bearbeitet. also Ich, ich werde es nachhinein eh noch ein bisschen bearbeiten, Pausen rausnehmen, ein Outro reinschneiden. Das hat mir gefallen im ersten Teil. Ich habe zwar irgendeinen NCS-Track genommen. Oh, die Landung war cool. Die sah richtig geil aus. Thumbnail-Material. <lacht> Aber auf jeden Fall, das hat mir richtig gefallen. Es war nur eine Intro-Sequenz und ich habe einen NCS-Track genommen, mehr nicht. Also No Copyright Sounds. Was technisch korrekt ist, was ich auch jedes Mal sage, wenn ich das erwähne. Äh, auf jeden Fall, da muss ich gucken. Ich habe Bei Pokémon habe ich, äh, hab ich eine eigene Szene sogar schneiden müssen, weil die kein richtiges Intro haben, außer am Anfang vom Spiel. Und Da sieht man halt nur, wie Delion kämpft. Mit seinem Glurak. Hier, ja, Pokémon. Das ist cool, ne? Äh, komplett vom Thema. Äh, auf jeden Fall, ich muss gucken, ob Assassin's Creed 2 noch so ein Intro hat. Fuck, wo ist die Treppe? War das die da hinten? Ich glaube. Ja. Weil hier etwas zusammenschneiden wird schwieriger. Und die Szene vom 1 zu nehmen, will ich nicht. Fuck you. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das als Folge 0 hochgeladen habe, ehrlich gesagt. Normalerweise mache ich das, wenn ich so ein Intro habe, dass ich das extra nochmal hochlade. Nicht als eigenen Tag. Das habe ich am Anfang gemacht, äh, nicht um mir einen Tag mehr Zeit zu geben, sondern einfach so, ja, ein Upload pro Tag. Und dann habe ich gar nicht weiter überlegt, dass eigentlich Folge 0 eigentlich gar kein Video ist, sondern nur ein 2 Minuten Intro. Und dann steht da halt dann, ja, ab morgen auf Popel mit Zucker. Und das war voll dämlich, weil <lacht> das heißt eigentlich einfach nur, ihr kriegt an diesem Tag gar kein Video, sondern einfach nur eine Vorschau auf ein Video, das dann kommt. Das äh, habe ich nicht ganz genau überlegt. Äh, habe ich jetzt in letzter Zeit geändert. Es kommen keine täglichen Uploads. Also nicht immer. Ich mache immer wieder mal ein, zwei Tage Pause dazwischen jetzt. Aber... Äh, ich glaube, ich kann da nicht direkt hoch, ne? Ich muss mal schauen. Doch, kenne ich. Fuck, okay. Egal. Äh, auf jeden Fall... Habe ich Folge 0 eigentlich jetzt immer zu einer anderen Folge eine halbe Stunde später hochgeladen oder gleichzeitig? Dass man halt eine Folge hat plus ein Intro, was dann am nächsten Tag erwartet oder ähm, kommen kann. Kommt eigentlich, wenn ich es mache. Ich habe mir aber auch schon überlegt, ob ich das einfach eine halbe Stunde vorhin hochlade, das Intro Folge 0 und dann eine halbe Stunde später dann das richtige Video dazu. Äh, hier muss ich glaube ich nach links gehen. Ja, aber bei Assassin's Creed 2 weiß ich noch absolut nicht, ob ich ein Intro habe. Oder ein Outro, besser gesagt. Bei Musik finde ich, aber die Szene dazu ist wichtig. Ich glaube, ich hätte wieder hochgekannt. Wieso gehe ich um Kreis rum? Ich hoffe, ich bin nicht zurückgesprungen. Na, sieht nicht so aus, zum Glück. Äh, Ja. Ich muss noch schauen. Weil eben... Fuck! Ach come on, der hätte doch landen müssen. Weil eben, ja, so wie ein Pokémon, dass ich mir eine halbe Stunde Zeit... Bei Pokémon habe ich wirklich eine halbe Stunde Zeit genommen, bin rumgefahren, habe Kämpfe gemacht, alles gefilmt, zusammengeschnitten auf ein zweimütiges Outro am Ende, was ich nicht erwartet hätte, dass es so lang wird. Ähm, das habe ich komplett über... unterschätzt gehabt. Aber ja, das will ich hier eigentlich nicht unbedingt machen. Weil eben, um eine Szene zu schneiden, müsste ich ja dann das zuerst Spiel durchspielen. Und dann ein, zwei Szenen, die ich alle aufnehmen müsste. Vorhin schon mal. Wo muss ich jetzt hin? Schon dahin. Gut. Äh, und dann die alle zusammenschneiden. Weil, ich kann ja nicht alles Szenen nehmen, nur aus dem ersten Kapitel. Da ist doch viel zu wenig drin noch. Man hat auch viel zu wenig von den Spielen dann. Man hat einfach nur. Ähm, da wo wir jetzt sind, verdammt. Ach, leck mich, ich bin tot. Ähm. <lacht> Fiori ist die Währung, wie hieß es? Blühtort noch nochmal. Ich bin die ganze Zeit mit Venedig im Kopf, weil ich da letztes Mal aufgehört habe. Mann. Ich weiß es nicht. Fuck. Na, ja, bis jetzt geht's. Ich bin 15 dran, glaube ich. 15 Minuten. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Florenz, danke. Jetzt bin ich drauf gekommen. Also nicht Danke, weil es mir jemand gesagt hat, aber jetzt bin ich drauf gekommen. Ach so. So? jawohl. Ähm, dann hätte ich nur sehen, dass Florenz... Das war halt irgendwie lame. Pokémon konnte ich, weil ich halt Schwert, Let's Play und Schild aber schon privat gespielt habe, das machen. Aber bei Assassin's Creed, ein Kapitelspiel, kann man nicht einfach die ganze Welt nochmal bereisen, mal eben und ein paar Szenen zusammen sammeln. Also könnte ich schon. Oder dazu müsste ich einen Spielstand haben. Außer ich spiele jetzt halt wirklich komplett alles durch. Und mach's erst dann. Wäre auch eine Option. Ich guck mal. Okay, ich glaube, das waren jetzt keine 20 Minuten. Vielleicht finde ich auch auf YouTube was, und sonst mache ich ein paar Bilder halt. Oder ich lasse es sein, aber eigentlich hätte ich es schon gern gemacht. Es hat mir echt gefallen am ersten Teil. Ich habe das zum ersten Mal gemacht, wirklich, und irgendwie fand ich das cool. Irgendwie wollte ich diesen Stil beibehalten. Das war das gift die Dame aus Ägypten, ne? Habe ich alle Schätze mitgenommen? Ja. Das Geheimnis des Duomo. Duomo, sagen sie immer. Ich will jetzt dafür, dass man Duomo sagt, ein bisschen flüssiger, aber die sagen Duomo. Das finde ich so lustig. Also es kann sein, dass sie so komplett korrekt sagen und ich das verkacke, aber ich finde Duomo klingt flüssiger und Italienisch ist immer so ein bisschen flüssig. Da gibt es nicht so wirklich abgehackte Worte. Ich habe das Gefühl, die Sprache ist mega fließend. Okay, Komme ich hier jemals wieder hoch danach? Weil wenn ich jetzt die Schätze und die Feder ganz oben nicht mitnehme... Müsste ich theoretisch eine Option haben, wieder hochzukommen für die Collectibles? Wenn ich das nicht könnte, dann müsste ich von dieser Szene aus alles machen oder ich verkacke es. Also, wie es aussieht, könnte man hier nochmal hochkommen. Boah, wow, hell. Ja, es sieht schon so aus. Okay, wo komme ich da runter? Nein, nein. Das war dumm. Ich dachte, der macht einen, da einen Dive. Okay. Dann eben nicht. Also, aber wir haben noch Zeit, zu Leonardo zu gehen. Weil, wenn das L auf der Map ist, dann heißt das, dass wir codex seiten haben für ihn. Das Flash ist in der Gegend rum. Ich habe das voll geil gemacht. Ach, jetzt sind wir unten. Okay. Das hat alles nicht gezählt. Das wäre so dämlich. <lacht> ne, ne. Also, äh... Wir hätten da noch eine Codex-Seite draußen. Ah. Ich muss da eh nochmal hin. Ne, wir machen noch ein bisschen Story weiter. Hätte ich jetzt mal gesagt. Kriegen, glaube ich, eh bald eine Meldung, wie viel Geld wir wieder haben in Monterigioni. Monterigioni. Whatever. Kann ich eigentlich die Map ausbilden? Also ganz ehrlich jetzt. Ich brauche die ganzen... So. Wenn ich das jetzt mache, verschwinden die ganzen Nebenmissionen. Ja. <lacht> Gut. Ja, die kann ich halt wirklich nicht brauchen. Doch, die kann ich brauchen, das ist gut. Ökonomie, brauche ich auch. Die brauche ich eigentlich nicht momentan. Haben wir ein bisschen die Map aufrollen. Wäre schon viel wert. Äh, wo ist Luigi? Ist das alles hier hinten? Bin ich auf der falschen Seite in nee, da ist Glaube ich nicht. Hi, Luigi. Das Leonardo. ist Elfi. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Wenn man dieses Wort umstellt und diese Zeile nach links bewegt, ist es entschlüsselt. Nice. Ging ja schnell. Ein Gesundheitsquadrat gewonnen. Wie nett. Ich hab was gewonnen. Mach weg. So Nichts wert. Na gut, also immer noch ein bisschen. Sorry. Verhindern, dass die Verschwörer die Medici-Familie angreifen. Joa, komm, Mama ja, komm, machen wir heute noch. Mal so eben. Francesco de Bazzi finden. Lag? Oh ne, ich kann nicht richtig rennen. Ich habe ihn gefunden, Aber ich kann mit X nicht rennen. Francesco de Pazzi. Pazzi vielleicht mit CC statt mit ZZ, dass man das Pazzi ausspricht wegen Z und Pazzi mit CC. Nein, im Namen Gottes, ich lehre euch an Ungnade Keine Gnade für dich, du reiniger Hund Stirbt! stirb, stirb Alter Der will eine Schlägerei Deine Zeit ist vorbei, Lorenzo Deine ganze Familie wird durch mein Schwert fallen Abschauen! Mörder! Ich töte dich! Das hast du dir selbst zuzuschreiben! Sterb! Sterb einfach! Bitte! Ich brauche Hilfe! Ja, er macht fast alles, macht, macht vier Schaden weg. Aber bei Lorenzo sieht's auch ein bisschen scheiße aus dem Leben. Ich will eigentlich nur, dass die aufhören, Lorenzo zu nerven. Zum Glück kann ich alle, die nicht auf mich visiert sind, sondern auf Lorenzo eigentlich one -shotten. Ach, du willst sterben, hä? Der ist ja fast tot, ne? Schade, dass er ja nicht stirbt. Würde viele Ärger beruhigen. Komm und job. mein Leben gerettet. Keine Ursache. Ah, ja. 10 NPCs töten, ohne Schaden zu nehmen. Nicht jetzt. Ich brauche erst Hilfe. Zu mir nach Hause. Ich vertraue den Leuten dort. Könnt ihr... Ah. Los geht's. Ja, machen wir doch gerne. Lorenzo Di Medici. Ja, ich bin ja dran, chill. Haltet durch, Signore. Ich mache so schnell es geht. Anhalten. Francesco de Bazzi. Ich töte ihn. Seid still, Signore. Fahrt eure Kraft. Alter, sind das viele. Bleibt dran. Eine Minute. Folgt mir nach. Ja, ich bin dran, ich bin dran. Ich hoffe, der Kampf könnte vermieden werden. Aber sei es. Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu schneiden. Ich habe nicht vergessen, wie mein Krieg führt. Ich hoffe, der Kampf könnte vermieden werden. Aber sei es. Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu schneiden. Komm. Ich muss Lorenzo helfen. Maul, Boah, die sind am schnellsten, die klingen, die sind geil. Komm, hä, hey, wo muss ich überhaupt durch? Ich glaube, ich glaube komplett falsch. Ja, ich laufe komplett falsch. <lacht> Toll. Also ah, gehen wir zurück. Wenigstens gibt's Geld. Zack, zack, bam, bam. Die Waffe ist geil. Ich kämpfe nur noch mit denen. Hat so eine geile Kombo drauf. Zack, zack. Tun wir es. Ah, oh, scheiße. Ich komme da gar nicht rein. Ähm, ah ne, doch. Ich komme da sehr gut durch. Bin ich Jesus? Aber okay. Das war falsch. Alter, der ist fast tot. echt eine harte Mission. Aber die Klinge ist echt geil, das Waffe. Die gefällt mir ganz gut. Komm, komm, komm, komm, komm. Scheiß auf die Wache, die noch angerannt kommt. Lorenzo ist verletzt. Aprite la Porta. Wie lautet die Losung? Poliziano, öffne die verdammte Tür. Beim dreimal größten. Kommt herein, schnell. Die Stadt ist im Krieg. Beeilung. wartet Ich stehe in eurer Schuld. Sagt mir, warum habt ihr mir geholfen? Ihr seid nicht der Einzige, der einen Bruder an die Pazzi verloren hat. Ich heiße Ezio Auditore. Ah. Ihr seid Giovanni's Sohn. Euer Vater war ein guter Mann. Er verstand Ehre und Loyalität. Die Leute der Pazzi stürmen den Palazzo della Senoria. Wir können sie nicht mehr lange halten. Nein. Wenn sie eindringen, bringen sie all unsere Leute um und ihre eigenen Teufel an die Macht. Dann würde mein Überleben nichts bedeuten. Ich muss. Francesco de Pazzi. Helft, unsere Stadt zu retten, Auditore. Tötet ihn. Okay, das war ganz cool. Aber ich mache jetzt heute nicht mehr weiter mit dieser Mission. Sondern wir beenden, indem ich diese Codex-Seite noch hole. Danach fahre ich nach Mar Monterigioni. Dann beenden wir. Ich gucke mich ein bisschen um. Es gibt anscheinend eine Ver Das habe ich mal gelesen, eine verpassbare... Was, äh, ...Mission... Ist im PS4 Remake nicht mehr verpassbar. Weil sie das gefixt haben anscheinend. Aber ich habe irgendwas von einem DLC gelesen gerade. Ich habe das während dem noch ein bisschen gesucht schnell. Ähm es gibt ein DLC. Schlacht um Fiori. Da muss ich gucken. Weil DLCs würde ich eigentlich schon gerne spielen. Aber ich wusste gar nicht, dass es ein DLC gibt. Oder das ist diese Erweiterung, wenn ich alles habe. Ich muss das angucken. Kurz Jetzt wäre... ...die Zeit für... Die Leute hier. Und zwei Orangenbäumische Boah, wow, der sieht böse aus Ja, wir können jetzt zu, Le äh, zu Leonardo gehen Nochmal, mache ich aber nicht äh, Ich will einen Quick Travel haben eigentlich Da ist der Nächste Also eine Schnellreiseport Ah. <lacht> Drin kann ich nicht gesehen werden, deswegen. Weil ich gerade ein bisschen verwirrt wegen der Kamerablendung. Hey du. Fuck. Okay, wir kämpfen. In diesem Spiel kämpft zum Glück schneller aus Weglaufen. Fatti sotto Hai Paura Normalerweise benutzt <lacht> man die, um sie gegen Leute zu schwingen. Ich mag die Provokationsfähigkeit. Na du? Also, wir stehen in Florenz, an der Ostseite. Es kann sein, dass ich nächstes Mal woanders stehe. Einerseits wegen dem Spawn, andererseits wenn ich noch Missionen mache. Das gucke ich. Vielleicht fahre ich ein bisschen Geld noch. Gehe noch ein bisschen shoppen, wenn ich genug Geld habe. Aber eigentlich würde ich schon gerne zuerst die Stadt merken. Damit auch mehr Leute da sind, die ich ausrauben kann, ähm, die Ökonomie besser läuft. Ich glaube, da sind auch reichere Leute dabei dann. Aber ja, vielleicht geht noch ein bisschen auf Federnjagd, das würde ich auch nicht unbedingt mitbekommen. Ist langweilig. Mal schauen, was ich mache. Scheiß Schatzküste, hier nervt mich schon die ganze Zeit, ich will wissen, wo die ist. Habe ich oben nicht alle mitgenommen? Ernsthaft? Oder wurden die neu aufgefüllt? Weil ich habe oben mitgenommen. Das sind nicht die... Gibt es im Keller noch ein paar? Das nervt mich jetzt. Sorry. Whatever. Um, da wollte ich nicht rauf, Dankeschön. Dann können wir einen Shortcut nehmen. Wir können hier die neuen platzieren. Boah, sind das viele. Fuck. Okay, die Blinken sind die neuen, damit wir wissen, die müssten wir noch ordnen, aber mach sowieso alle. Was bist du? Claudia. Willst du das Buch sehen? Achso, nur weil es ein Update gab. Deswegen. Ah, hier steht, was mir, wie viel Geld pro Minute bringt. Pro 20 Minuten. Zeig das nochmal kurz, bitte. Interessiert mich jetzt echt gerade. Willst ja, du das Buch sehen? Es kann aber sein, dass die Spielzeit nächstes Mal ein bisschen explodiert. Also, Geschäfte. Achso, mein Gesamtwert. Das ist eigentlich machbar. Und die Truhe hole ich mir jetzt. Okay, das heißt, mein Wert steigt halt, wenn ich mehr Sets komplettiere. Ja, wenn dann würde ich im Geld farmen oder euch kurz zeigen, was ich mache, wenn ich hier was update. Die Bank steigert halt enorm, das wäre schon nice. Was kostet ein Schmied-Update? Oh, 12.000 fürs Max. Machen wir Und die Minen. Genau, weil die Minen geben uns wieder ein Ort, wo wir hin können später. Ja, und das Billigste ist zweieinhalbtausend. Mit 1700 komme ich nicht hin. Okay. Da komme ich nicht runter. Kann das sein, dass es Sachen sind, die außerhalb von meinem Ort sind? Ich weiß, dass es in der Mine was ist, aber die Mine ist nicht ganz so groß. Irgendeine Statue habe ich schon. Weiß nicht mal welche. Egal. Also, eben, ich beende die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein Name ist Adrian, alles mit Zucker. Cheerio. Okay, ich beende, wenn ich da hoch bin noch mal kurz, ob ich da die Kiste habe. In diesem Haus waren wir vorhin. Ich glaube nicht, dass die Kiste auf dem Dach steht, das wäre ziemlich dämlich. Ne, die ist irgendwo unterirdisch versteckt. Ich finde auch raus wo. Irgendwann. Sie ist nicht aufgeleuchtet auf dieser Höhe. Ich finde ich find auch raus wie in der Höhe. Ah, jetzt ist glaube ich nicht schlecht. Die ist unterirdisch irgendwo. Na gut, also, ciao, ciao.